So, ja, dann möchte ich die Anwesenden äh, recht herzlich begrüßen. Es ähm, ist ja gerade eine schwierige Zeit, äh, in dem Sinne, dass ich jetzt in Konkurrenz äh, steht zur gleichzeitig laufenden äh, Pressekonferenz der Bundesregierung. Von dem her ist jetzt die Teilnehmeranzahl da gerade überschaubar. <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden, der da jetzt anwesend ist und vielleicht die äh, Pressekonferenz nur nebenbei noch laufen hat. Ähm, ja. Ähm, Worum geht es hier äh, in, diesem, äh, in dieser kurzen Vorstellrunde? Es geht um eine äh, Open Educational äh, Resources-Umgebung für digitale Grundbildung, äh, die ich äh, in, den, in den letzten zwei Jahren äh, entwickelt habe, die ich hier dann kurz äh, vorstellen möchte. Und äh, nachdem ich das schon einmal gemacht habe, voriges Jahr, jetzt weiß ich nicht, für diejenigen, die voriges Jahr da nicht dabei waren, ist also der erste Teil gedacht, dass, dass ich das noch mehr vorstelle, um was da geht und wie man dazu, also zu diesen Materialien kommt. Und im zweiten Teil möchte ich dann noch vorstellen, jetzt der, der neue Part quasi. Ich habe diese Umgebung, war Teil meiner Bachelorarbeit, Bildungswissenschaften und, und habe die einer Analyse unterzogen. Und ja, da würde ich auch noch drauf eingehen, was bei dieser Analyse eben herausgekommen ist und was das für den praktischen Gebrauch dann bedeutet. So, ich gebe jetzt noch schnell meinen Bildschirm frei. Okay, so. Genau, also wie gesagt, es geht also um eine ähm, Lernplattform für digitale Grundbildung und diese Lernplattform besteht aus sogenannten e uh, werde ich gleich noch erklären für diejenigen, die es nicht kennen. Ich denke mal, viele kennen es wahrscheinlich. Uh, wie bin ich da jetzt dazu gekommen? Also generell bin ich uh, Informatik- und Mathematiklehrer am, am Sauergymnasium in Linz und uh, bin da vor einigen Jahren vom damaligen Direktor heute angesprochen worden, ob ich nicht uh, quasi der Zuständige sein möchte uh, für digitale Grundbildung oder ob ich das nicht ein bisschen in die Hand nehmen uh, möchte. Ja, und im Rahmen dessen habe ich mir dann eben dann doch detaillierter damit auseinandergesetzt, habe eben auch mein, mein Studium an der Fernuni in Hagen Bildungswissenschaften dann dementsprechend ausgerichtet, dass ich halt viele meiner Arbeiten zu digitaler Grundbildung dann geschrieben habe. Wer da Interesse hat, die habe ich dann von verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Ich habe hier, das PDF gibt es ja dann nachher zum Download. Hier werden zum Beispiel diese Arbeiten dann noch verlinkt auch hier. Und im, in der Zeit vom ersten Lockdown, jetzt sind wir dann äh, im, im nächsten Lockdown und äh, in der Zeit vom ersten Lockdown ähm, bin ich eben dann durch einen Kollegen bei mir an der Schule darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eben diese e tappers initiative von Education Austria gibt. Und äh, ja, das war sozusagen so der, der Startschuss für diese äh, Lernumgebung, die ich da eben entwickelt habe. Was sind jetzt E-Tappers? für diejenigen, die sie nicht kennen? Das sind eben äh, Open Educational Resources. Das heißt, es sind ja, Lehr-Lernmaterialien, die in dem Fall digital gemeinfrei sind und unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden. Und ich kann die also nicht nur kostenlos nutzen, sondern ich kann die auch kostenlos bearbeiten und weiterverbreiten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Materialien gibt es ja sehr, sehr, sehr viele. Das passt aber dann vielleicht nicht immer eins zu eins so für meinen Unterricht. Und ähm, ja, bei den Open Educational Resources besteht eben auch die Möglichkeit, dass ich die frei adaptiere für meine Zwecke dann, weil er dann doch jeder irgendwo anders ein bisschen seine Schwerpunktsetzungen hat. Ähm, das heißt, ähm, es handelt sich also um, um multimediale digitale Moodle-Selbstlernkurse auf der zentralen Moodle-Instanz EduVidual. Äh, und äh, die Dauer von diesen Selbstlernkursen ist zumeist ein bis zwei Schuleinheiten. Es gibt aber Ausnahmen, das sind dann drei Schuleinheiten. Da geht es dann in erster Linie um diese Mediengestaltungsaspekte der digitalen Grundbildung. Aber im Normalfall die meisten äh, dieser äh, Selbstlernkurse sind begrenzt auf eine, auf eine Zeit von, von einer Schuleinheit. Und äh, weil jetzt auch hier steht Selbstlernkurse, man kann diese Kurse äh, auf verschiedenste Arten und Weisen dann didaktisch einsetzen. Also ich kann sie jetzt zum Beispiel im Lockdown sehr wohl als Selbstlernkurse nutzen. Ich kann sie aber auch dann wieder in der Präsenzsituation ähm, ganz normal äh, in, in, im Präsenzunterricht nutzen oder auch äh, quasi in hybrider Form. Äh, ich, ich kann sie auch äh, für flipped äh, Classroom-Konzepte nutzen. Äh, Werde ich dann gleich noch vorstellen, wie das geht. Ja, Eduvidual, glaube ich, brauche ich jetzt hier niemanden vorstellen. Ich denke, das ist allen bekannt. Die zentrale Moodle-Instanz. Ähm, es gibt verschiedene Rollen. Äh, wenn ich dann diese Lernumgebung nutzen möchte, ähm, dann wäre es sinnvoll, wenn ich in einer Lehrerrolle da drinnen bin. Wie komme ich zu dieser Lehrerrolle? Die wird vom E-Learning-Verantwortlichen der Schule zugewiesen. Ähm, und der Vorteil von der äh, Lehrerrolle ist der, dass, dass ich dann, so wie man das jetzt eh kennt, aus den eigenen Moodle-Kursen, äh, dann natürlich dann äh, Bewertungen äh, meiner, meiner Schülerrolle, <lacht> was Gast- oder Schülerrolle eben nicht möglich ist. Da hätte ich jetzt eben hier als Gast nur lesenden Zugriff auf die Kurse oder als Schüler eben ähm, nur in dem Sinne Zugriff, dass, dass ich eben dann äh, mir die Übungen anschauen kann und machen kann. Aber ähm, kann eben nichts verändern natürlich an, am Kurs selbst. Und äh, kann eben auch nichts äh, korrigieren dann. Also zumindest nicht in der, in der Lernplattform drinnen. Ähm, für diejenigen, die sich das noch nicht so genau angeschaut haben mit dieser eTapas-Initiative. Äh, äh, generell kann ich auf individuell also private Kurse für den eigenen Gebrauch gestalten. Ich kann diese Kurse dann aber veröffentlichen. Das habe ich dann gemacht mit, mit meinen Kursen. Und äh, wenn ich dann noch möchte, kann ich äh, mir quasi so diesen äh, eTapas-Stempel, das ist dieser dieses Batch hier ähm, drauf kleben lassen, quasi auf, auf, auf meinen Kurs. Und ähm, ja, da, da läuft dann noch mein Qualitätszyklus äh, drüber von Education Austria. Und ähm, dann quasi kann ich auch sicher sein, dass, dass das äh, jetzt qualitativ hochwertige Materialien sind. Und diese Materialien können dann über verschiedene Suchfunktionen äh, gefunden werden und dann eben für den eigenen Gebrauch in einem privaten Kurs hineinkopiert werden, das heißt, ich erstelle mir dann einen äh, privaten Lehrenkurs und kann eben dann so ein fertiges e hinein kopieren und äh, dieses dann noch belieben eben abändern und dann für meine Schüler verwenden. Wie finde ich jetzt äh, diese e eTapas? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einerseits auf EduVidual.at den Ressourcenkatalog. Ähm, in diesem Ressourcenkatalog ist nicht immer ganz so leicht, dass man etwas findet. Da habe ich das so geregelt, dass man alle diese e die habe ich alle mit dem Präfix DGB versehen. Das heißt, wenn man ähm, in, die, in die Suchleiste DGB eingibt, dann äh, erscheinen die alle. Das ist trotzdem ein bisschen äh, unübersichtlich. Von dem her ähm, vielleicht hier besser andere Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel auf dem Ressourcenkatalog von äh, e Auch da könnte ich äh, mit dem Präfix DGB suchen, habe aber noch zusätzlich äh, hier weitere ähm, Suchfilter, die, wo ich das schon ein bisschen besser ähm, eingreifen kann, quasi, nach, nach was ich genau suche. Ähm, noch besser, jetzt wird das Ganze mit dem bereits, glaube ich, in einem anderen Workshop oder in einem anderen Vortrag, gestern, glaube ich, oder, oder heute, na, gestern war es, glaube ich, äh, vorgestellten Kompetenzraster. Der ist ja auch auf der äh, Education Startseite jetzt drauf. Ich habe die, glaube ich, da irgendwo geöffnet, genau hier. Ähm, das heißt, ich äh, kann jetzt hier Sekundarstufe 1, digitale Grundbildung, äh, dann eben auswählen. Äh, Einer der acht Bereiche der digitalen Grundbildung, zum Beispiel äh, gesellschaftliche Aspekte äh, von Medienwandel. Das ist also hier quasi so die, Über-, die Überschrift. Und dann kommen also hier die Subkategorien. Und, und die, wenn ich dann hier drauf klicke, dann finde ich Materialien dazu. Ähm, alle Materialien, die damit natürlich verknüpft sind. Ähm, von dem her. Ist jetzt, wenn man jetzt dezidiert die Kurse meiner Lernumgebung sucht, das vielleicht auch jetzt nicht ganz optimal, weil ich das dann wieder raussuchen möchte. Also wenn ich jetzt wirklich ganz dezidiert ähm, diese Kurse raussuchen möchte, die ich hier erstellt habe, die quasi den gesamten Lehrplan von digitaler Grundbildung abbilden sollen. Also das war quasi so die, die Zielsetzung. Ich, ich, ich wollte den ganzen, den gesamten Lehrplan abdecken, mit Selbstlernkursen, aus dem Grund heraus, weil wir ja alle wissen, der ist sehr, sehr breit. Das ist auch gestern schon diskutiert worden, dieser Lehrplan. Und ja, es ist für kaum einen Lehrer, kaum eine Lehrerin möglich, hier inhaltlich alles abzudecken von dem her ist es dann glaube ich ganz geschickt, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt in einer Klasse jetzt dieses, diesen oder jenen Lehrplaninhalt machen und fühlt sich da jetzt vielleicht nicht ganz fit und bevor ich mich jetzt komplett wieder neu auf die Suche nach Materialien begebe, nehme ich heute halt dann vielleicht für diesen oder jenen Teilaspekt der digitalen Grundbildung dann eben schon mal was fix fertig vorbereitet ist. Also das wäre wär wie gesagt so ähm, ja und die, der Sinn von dieser Lernumgebung. Und ich habe eben damit man diese Materialien möglichst einfach finden kann, hier äh, eine eigene Webseite, äh, openlearning.at äh, implementiert, äh, wo man jetzt entweder von, äh, auf dieser Webseite hier unter Materialien, digitale Grundbildung, äh, sich dann quasi hier hineinklicken kann und, ähm, und zu allen Themen hier die entsprechenden Materialien findet. Also ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal auf äh, äh, zum Beispiel Chancen und Risiken der Digitalisierung. Ja, und dann lande ich äh, hier und, und ähm, äh, auf dieser Seite hätte ich jetzt einerseits den Link dann auf das e ne, werde ich dann gleich noch äh, zeigen. Andererseits hier auch äh, das fixwertige PDF oder wenn ich das eben noch ändern möchte die äh, ODP-Datei, damit ich die selbst noch abändern kann und eben für den Flipped Classroom oder für die Selbstlernen. Ähm, Kursvariante habe ich das Ganze auch hier noch ähm, in einer Playlist äh, drinnen, die ich eben zusammengestellt habe. Das heißt, es sind lauter Erklärvideos oder bei, bei prozeduralem Wissen werden das dann eben Videotutorials, wo ich das vorzeige, wie etwas funktioniert. Und ähm, genau so, so kann ich jetzt so habe ich verschiedenste Arten. Ähm, ich kann es auf verschiedenste Arten nutzen. Also ich muss nicht immer den, den gesamten Selbstlernkurs nutzen. Ich kann vielleicht auch mal nur die Folien nutzen, kann die eben noch abändern, wenn ich möchte. Oder kann auch vielleicht nur als, als Input für die Schüler ähm, die, die Erklärvideos nutzen. Also wie gesagt, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und ähm, eine weitere spannende Sache möchte ich dir noch vorstellen. Und zwar haben wir dann äh, eben überlegt, naja, ich möchte dann wirklich direkt eben ähm, vielleicht als Lehrer zu, einer, äh, zu einem bestimmten Lehrplaninhalt eben etwas äh, machen. Äh, und wie finde ich jetzt genau so ein E-Tapper oder eben eine Stundenplanung genau zu einem äh, Lehrplaninhalt? Dazu habe ich hier äh, auch auf der Webseite noch eine, eine, eine, so eine Excel-Matrix zur Verfügung gestellt. Die kann man so hier anklicken auf der Startseite von digitaler Grundbildung. Die ist auch noch mal verlinkt dann in den Folien. Und das Ganze schaut dann so aus, dass ich hier so den, den Lehrplan habe, den habe ich hier durchnummeriert so ein bisschen, mit, mit 2.2.1 zum Beispiel, wenden Kriterien an, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Quellen zu bewerten. Und wenn ich jetzt sage, okay, das habe ich vielleicht mit meiner Klasse jetzt noch nicht behandelt oder ich werde im integrativen Unterricht, so wie es bis jetzt meistens stattfindet, von der Schule dazu eingeteilt, dass ich diese Kompetenz mit den Schülern machen soll und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da jetzt genau mit ihnen machen soll, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich habe hier Lehrplan Inhalt 2.2.1, gehe auf die Übersicht, suche mir hier 2.2.1 jetzt heraus, aus meiner Liste hier. Man sieht hier die ganze Matrix. Und äh, jetzt in grün finde ich jetzt quasi die eTappers, die sich mit diesem Lehrplaninhalt auseinandersetzen. Das wäre zum Beispiel das eTapper äh, Fake News oder wenn ich nach unten schaue, vielleicht gibt es auch noch ein anderes. Ja, in dem Fall jetzt nicht, das ist aber eh eher die Ausnahme, dass sich jetzt nur ein eTapper damit auseinandersetzt. Man sieht hier bei den meisten Lehrplaninhalten, die sind ja auch relativ breit formuliert, finde ich dann auch mehrere eTappers, die sich damit eben auseinandersetzen. Und ich kann jetzt hier in dieser Excel-Liste einfach auf diesen Link draufklicken und lande dann also auf diesem eTapper. Hier zum Beispiel auf Künstliche Intelligenz. Oder ich kann auch hier nur die Playlist anklicken, dann lande ich also nur auf der entsprechenden youtube Playlist falls ich wenn ich das ganze eTapper nutzen möchte. Der Vorteil vom eTapper ist, ich habe so hier die Playlist eingebaut in den Kurs, in den Einzelvideos, die sind hier verlinkt und ich habe eben dann auch was ja wichtig ist, nicht nur den Schülern quasi die Videos zur Verfügung zu stellen, ich habe eben dann auch immer eine Lektions- und eine Reflexionssektion im Moodle-Kurs drinnen, wo die Schüler dann selbst aktiv werden sollen. Und äh, habe hier zum Beispiel ähm, auch noch so Metadaten dazu. Das heißt, ich kann auch vorher noch hineinschauen, wenn ich auf die Metadaten des, ähm, des e klicke. Naja, was, ähm, was, was, was passiert ungefähr in, in dieser Stunde? Jetzt kann man das hier noch mehr anschauen. Ich, ich sehe auch hier zum Beispiel, was für Vorkenntnisse werden von den Schülern erwartet was für Voraussetzungen technischer Natur, zum Beispiel das Kopfhörer für die Lehrvideos zur Verfügung gestellt werden sollen, wenn die Videos direkt in der Stunde behandelt werden sollen. Ähm, genau, also ich glaube, diese Metadaten sind dann auch noch ganz interessant. Dazu komme ich eben, wenn ich im eTapper drinnen bin und hier auf der Seite ähm, auf Details klicke, dann sehe ich eben hier die, die Metadaten hier dazu. Ja, die Schüler sollen wissen, was man unter einer künstlichen Intelligenz versteht. Und so weiter und so fort hier und eben die, die Voraussetzungen. Ja, zum Beispiel hier, dass man ein Smartphone vielleicht mitnehmen sollte. Das aber auch mit Laptops oder, oder, oder, oder Tablets möglich ist. Ja. Genau. Und ja, das habe ich vorher schon erwähnt. Man kann eben dann als, als Lernbegleiter, als Lehrer dieses e in einen privaten Kurs hineinkopieren und dann eben beliebig ändern. Die üblichen Einschreibmethoden für Schüler kann man dann verwenden. Wir kennen das, glaube ich, alle aus unseren äh, privaten äh, Moodle-Kursen. Und es gibt auch noch, das ist hier vielleicht auf individuell auch neu, falls jemand nicht kennt, so einen temporären Zugangscode. Das verwende ich ganz gern mit den Schülern. Man klickt einfach auf temporärer Zugangscode. Es wird so ein vierstelliger Zugangscode erzeugt. Und die Schüler brauchen dann quasi nur diesen Zugangscode eingeben und sind dann automatisch im Kurs drinnen. Der kann auch temporär gewählt werden. Das heißt, der, kann ich sagen, der gilt nur für, für einen Tag oder für einen Monat. Ähm, und das ist ein sehr niederschwelliger Zugang für die, für die Schüler. Da müssen sie sich nicht irgendwie so einloggen und dann den Kurs suchen oder so, sondern Sie brauchen wirklich nur diesen vierstelligen Code eingeben. Das ist äh, ähnlich zu, zu den GeoGebra äh, Classrooms. Da funktioniert das ähnlich. Äh, auch nur einen Code eingeben und, und schon ist man drinnen. Ohne ein lästiges äh, Einloggen. Genauso so, hier ist dieser Code. Und den kann ich den Schülern entweder über einen QR-Code dann geben oder eben diese vier, vier Buchstaben einfach äh, vier Zeichen so erreichen. Ähm, genau, und die e struktur ist eben immer, dass man so einen Informations-Input hat, dann eben eine Lektion mit interaktiven äh, Aufgaben für die Schüler, ähm, digitale äh, Moodle-Aktivitäten und eine äh, Reflexionssektion, wo entweder Überprüfungen stattfinden, wenn es sich thematisch an bietet oder eben Diskursaufforderungen zum Beispiel, dass man, dass man dann durchaus auch steht, dann mal dort einfach äh, im Klassenverband vielleicht jetzt noch einmal diskutieren. Und äh, bei manchen e wie zum Beispiel zu so Computational äh, Thinking, wo jetzt irgendwelche kleinen Programmieraufgaben oder so drinnen sind, äh, existieren dann unter Umständen auch noch Musterlösungen für den, für den Lehrer gleich dazu oder Infos zum, zum Stundenablauf. Genau, jetzt noch äh, kurz äh, zu, zu der Analyse, die ich jetzt vorgenommen habe im, im letzten Jahr. Also ich habe äh, jetzt eben gerade mein, mein, mein Studium Bildungswissenschaften an, an der Fernuni äh, hoffentlich abgeschlossen. Also ich habe die Bachelorarbeit eingereicht, aber noch nicht bewertet bekommen. Und ähm, da habe ich mich natürlich jetzt auch mit diesem OER-Lernraum auseinandergesetzt. Die Forschungsfrage, da hat gelautet, äh, welche multimedialen Gestaltungsprinzipien Helfen Schülerinnen im digitalen Lernraum bei der Erreichung äh, der Lernziele. Das heißt, äh, ja, also, wo, worauf muss man vor allem, ich habe mich da auf die Erklärvideos vor allem jetzt äh, gestürzt, äh, worauf muss man bei der Erstellung der, der Erklärvideos äh, achten, damit die möglichst effektiv von den Schülern äh, genutzt werden können. Und äh, habe mich da jetzt ein bisschen mit dieser Cognitive Theory of Multimedia Learning beschäftigt, wo es eben vor allem darum geht, dass ähm, davon ausgegangen wird, dass wir im, im Arbeitsgedächtnis quasi zwei oder mindestens zwei Bereiche haben. Und, und dass, wir, ähm, dass wir quasi Worte und Bilder erstens getrennt wahrnehmen und dann auch getrennt abspeichern in unserem Arbeitsgedächtnis. Und dass wir da quasi zwei ähm, ja, Kapazitäten zur Verfügung haben. Und dass es eben entscheidend ist, dass man beide Kapazitäten nutzt und nicht nur eine. Also dass man eben ähm, sowohl die, die piktoralen Informationen zur Verfügung stellt, auch als die, äh, die auditiven. Was ist eben gerade bei den äh, Erklärvideos dann äh, relevant ist. Und ähm, bei diesen Designprinzipien, die, die Meyer da postuliert seit, seit vielen Jahren, habe ich mir jetzt zwei, drei rausgegriffen, um die genauer zu untersuchen. Das Multimedia-Prinzip sagt immer aus, dass, dass man verbale und piktorale Informationen zur Verfügung stellen soll. Also zum Beispiel nicht nur das PDF, dass eben das Erklärvideo zu besseren äh, ja, Lerneffekten oder, oder effektiveren, zu effektiverem Lernen führt. Ähm, im, im, Im Vergleich eben zu nur PDF oder zu nur Audio zum Beispiel. Ne? Und äh, das Modalitätsprinzip sagt noch aus, die Kombination von Bildern und auditiv präsentierten Texten äh, sollte zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, ähm, dass man das quasi... Ähm, also dass zum Erklärvideo auch der, der, der Ton, also, dass die Wörter quasi gesprochen werden sollen und dass die eben nicht untertitelt werden. Ja, man könnte jetzt sagen, ich, ich verwende einfach die Untertitelfunktion im, im Unterricht äh, bei den Erklärvideos und da war eben dann die Frage, ist es gleich effektiv, wenn ich die Untertitel-Funktion ähm, nutze? Oder ist es gescheit, meinen Schülern zu sagen, bitte alle Kopfhörer mitnehmen und äh, hört, bitte, äh, also hört euch bitte die Erklärvideos an? Also was ist effektiver? Ja, also intuitiv würde man natürlich sofort sagen, natürlich mit dem Ton. Und man sieht dann auch dann gleich, dass das auch bestätigt worden ist, ja, weil es natürlich äh, schwieriger ist, den, den Untertiteln zu folgen und gleichzeitig den piktoralen Elementen in, in den Erklärvideos. Und das war eben quasi ein Teil der Forschungsfrage, ob das wirklich so ist. Und das habe ich eben dann untersucht, äh, empirisch. Und äh, das Redundanzprinzip sagt eben aus, dass äh, man vermeiden sollte, dass man verbal dasselbe erzählt, wie piktoral zu sehen ist. Ja, das ist auch so ein Prinzip, das von Meyer postuliert wird. Und auch das habe ich äh, empirisch dann eben überprüft. Und eine dritte Komponente noch, nämlich das Prinzip der individuellen Unterschiede, nämlich ob individuelle Eigenschaften der Lernenden, zum Beispiel ähm, äh, unterschiedliches Vorwissen quasi diese Prinzipien irgendwie beeinflusst. Ne? Also das war quasi so der, der Rahmen meiner Bachelorarbeit. Und die Hypothesen waren jetzt, ob ähm, diese Berücksichtigung dieser beiden Prinzipien, nämlich Modalitätsprinzip und Redundanzprinzip, ähm, positive Auswirkungen hat auf, auf, auf den Lerneffekt. Ne? Und, und ob das Vorwissen der Schüler das irgendwie beeinflusst. Und ich habe das mit, mit allen ersten und zweiten Klassen bei uns an der Schule, an der Schule also mit, mit knapp 250 Schülern, dann getestet. Und also anhand von, von drei beispielhaften Erklärvideos zum Thema Binärsystem, wo ich davon ausgegangen bin, dass eben noch sehr wenig Vorwissen vorhanden ist, um quasi auszuschließen, dass, dass beim, beim Kompetenztest dann irgendwie etwas beantwortet wird in Unabhängigkeit jetzt vom präsentierten Erklärvideo. Und die Ergebnisse waren, wie eben vermutet, dass der Modalitätseffekt sehr wohl eintritt. Also es haben einfach die, ähm, die Schüler, die sich das Video mit dem Ton angeschaut haben, deutlich besser abgeschnitten äh, wie die Schüler, die ähm, sich das Video mit Untertitel, aber ohne Ton angeschaut haben. Hat es einen mittleren Modalitätseffekt gegeben, wobei es so war, dass, wenn schon Vorwissen vorhanden war, dann war der Modalitätseffekt nicht so hoch, wie wenn noch wenig Vorwissen vorhanden war. Also, das würde man eher auch vermuten. Was ich nicht bestätigen konnte, war der Redundanzeffekt. Das heißt, wenn ich die, die Informationen sowohl verbal als auch piktoral quasi doppelt präsentiert habe, also wenn ich quasi, wenn meine Stimme dasselbe erzählt hat, wenn ich quasi nur vorgelesen habe, was, was auf der Folie drauf gestanden ist im Video, dann hat sich das nicht irgendwie negativ ausgewirkt auf die Schülerleistung. Also das, das war egal quasi. Ne? Und das heißt, die Implikation wäre jetzt, dass man sagt, die, die Erklärvideos nicht mit der Untertitelfunktion zu verwenden, weil das eben zu schlechteren Lernerfolgen führt, sondern mit dem, mit dem Ton. Und äh, ob die Information, die ich also in den Erklärvideos, äh, also ist quasi für mich relevant, äh, wenn ich Erklärvideos erstelle, ähm, ob ich da jetzt quasi irgendwas doppelt erzähle, was auf der Folie ohnehin schon zu lesen ist, das hat jetzt zumindest hier bei der fünften und sechsten Schulstufe bei meinem Versuch äh, keine Auswirkung äh, gehabt. Ähm, ja, also ob ich das Prinzip, dieses Redundanzprinzip berücksichtigt habe oder eben nicht. Dann. Genau. Ja. Ähm, gut, damit sind wir, haben wir eine Minute vor 11 Uhr. Ähm, wie gesagt, es gibt da hier in den Folien von mir dann noch äh, jede Menge Links noch dazu. Ähm, jetzt vielleicht noch die Möglichkeit für Fragen. Ich stelle auch noch mit den Link gleich hinein generell. Gut, auch von mir. Herzlichen Dank, Manuel. Äh, und vor dem Hintergrund, dass wir ja ab nächsten Jahren dann wirklich auch vier Stunden digitale Grundbildung im Lehrplan haben werden, wie wir aus dem Bundesministerium schon erfahren durften. Äh, super Sache, ja. kennen das aus dem Alltag dass halt viele Kollegen überfordert sind, halt wie kann ich wo irgendwo Materialien herkriegen und wie soll ich denn die Vielzahl der Themen abdecken. Jetzt haben wir die Stunden dafür und zum Glück auch jetzt Materialien äh, evaluiert, qualitativ hochwertig, eine super Sache. Gut, Manuel, du bist noch stumm? Ja. ja, danke, Malis. Genau. <lacht> genau, das war mir eben auch noch ganz wichtig von der von der Struktur her, weil ich glaube, Materialien gebe es ja generell sehr, sehr viele. Das Schwierige ist nur, die zu finden und deswegen war es mir eben wichtig, da Struktur zu schaffen, dass man die, dass man eben auch leicht quasi das findet, was man sucht. Und, und das ist ja, glaube ich, auch ein Hauptproblem, weil, weil es einfach so viel gibt und, und, und es ist so schwer ist, dass man, dass man das Passende findet. Weil das, genau. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann äh, vielen Dank Manuel, ähm, gehen wir alle mal Ticker lesen und schauen, was kommt äh, und ähm, gute Erholung in der Mittagspause um 12 Uhr starten wir hier wieder im virtuellen Raum 4. Bis später.